Ich sehe mich als sehr politisch, als politischer Bildner, weil ich davon ausgehe, dass ich als soziales Wesen sofort politisch bin, sobald ich mit einer zweiten Person in Kontakt trete, mit der ich kommuniziere. Ich glaube, dass wir als politische Bildner uns dessen einfach bewusst sind, im Vergleich vielleicht zu einem, der es nicht tut. Also ich denke, ich bin sehr politisch, aber mir dessen auch bewusst.